Ja, so sieht es bei uns jetzt gerade aus. Den Fernsehturm da hinten kann man nicht mehr sehen. Und ich bin gerade dabei, meine, mein Armband zu reparieren. Da, ich, da ist die Schnalle hier abgerissen. Und jetzt nähe ich das noch ein Stückchen Ersatzleder mit der Lochzange gelocht und jetzt nehme ich die Regelnadel und versuche mir das da irgendwie auch zu nähen hartnäckig ich habe es nicht, hab nicht ganz gekriegt naja auf jeden Fall eine schöne Rakete, die sehr zuverlässig ist. Die soll jetzt wieder weiter gehen. Na ja, ist ein kleines Update gewesen von meiner Seite, was man so im Lockdown alles macht. Und ich wünsche euch alles Gute. Ein kleiner Indizie-Check quasi. Das habe ich gerne am Gürtel. Ganz kleines, aber scharfes Skandi. Damals vom Wolkenfinger. Und der Traumtänzer. So rum war es. Und tschüss.